Carlos. Setup Special! Prost! So meine Freunde, in dem Scheiß-Internet da draußen gibt's so verkackte Setup-Videos, die einfach nur schlecht und scheiße sind und irgendwelche Typen was erzählen von irgendeinem Wheelbase und nur Scheiße labern alles Quatsch. Wir zeigen euch jetzt mal, wie man so ein Skaterbrett richtig zusammenschraubt. Oder Tobi? Ja. Ja, Mann. So, wir fangen an und Skaterbrett. Am besten natürlich meine Koloss planke Und dann muckefuck tape zum Beispiel. Kann auch irgendeinen Scheiß nehmen. Aber meistens packt das nicht so richtig gut. Dann zieht man das so langsam ab. Ganz wichtig ist, dass man das immer schön mit der Hand macht und so drüber geht. Ah, dass das auch dann an der Hand kleben bleibt. Man sieht doch. So, wenn er dann an der Hand klebt, dann kann man richtig gut damit arbeiten. Bleiben, dann haben wir nochmal eine Hand um ein Schub hier zu bringen. So, und jetzt ganz wichtig, man muss sich ein bisschen Blatt machen hier. Und dann von der Hand lösen und richtig schön gleichmäßig aufbrechen. So genau, so ist das drauf. So muss das glatt streichen. Am besten hierfür, um das Crypt glatt zu streichen, nimmt man, kann man die Achse nehmen, am besten eine neue Achse. Ne? Dann Daher kommen auch die Spuren auf den Achsen, ne? das sind diese Grindspuren. Ne? das kommt vom GripTap aufs Brett schleifen, oder so ihr das wisst. So, nächster Schritt, man nimmt so einen Ball <lacht> so, und macht das hier an der Schalte schön äh, so, hier so ab. So, bisschen, äh, ganz kurz hier zu abschlagen, hier so, genau, ganz einfach geht das, ja, wir ein bisschen. Auch mal ein bisschen Geduld und fahren. Und irgendwann das musst du halt also ich das Ich habe halt, das, wenn ich im Skate shop arbeite, so mache ich das so 100 Mal am Tag. Deshalb kann ich das so gut. Dann müsst da halt ihr erstmal ein bisschen üben. Dann kann ich jeder ab, aber irgendwann hat man das so raus und dann geht das ganz einfach. Ne? Jetzt aber hier. Einmal hier ab. Ah ja, das ist ja hier wieder alles. Einfach wieder zu gute Qualität hier. So. Ja. jetzt hier schon mal fertig. So. So. Ja, gut. so. so sieht er dann fertig aus. Jetzt sind wir schon mal ein Stück weiter. Also ganz halt streikt so die Schraube. Hey, kommen wir oh, die Scheiß Achsen ran. Oh. Jetzt kommen die Achsen ran. Hu, aber erst noch mal ein Stück Am besten mit einer mit Schrauben. Braucht ihr euch nicht so inschmeissen, die schon holen. Am besten ihr geht irgendwie in den Baumarkt, kauft so ein paar Spax. Dann könnt ihr, das, äh, könnt ihr die Dinger auch direkt aufs Brett spaxen, aber in dem Fall haben wir hier so Kackschrauben. Da man immer, man kauft die schön lang <lacht> und steckt die einmal um das Brett. Tobi macht so da schon keinen Bock mehr. <lacht> Wie, man sieht, <lacht> Wie man sieht, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung für. Tobi macht das ja auch so jeden Tag zwei oder dreimal, weil er so hart, hart schreddet und so viel Boards bricht, weil irgendwie Leute 20er Stufen, <lacht> 20er Stufen unterspringen, ist halt so. Halt, wenn, wenn man hat Geld, braucht man hat, viel Material, ist halt okay, so. So, ja. Einmal drauf. Mal reichen auch. So, jetzt kommt die Achse drauf. Jetzt mach ich mal weiter hier, weil mir jetzt schon richtig Bock, kann ich auch verstehen. Aber ich habe auch mal Bock, was ja, ich, ich bin halt der Typ, der die Erfahrung hat. ein bisschen, Tobi ist immer so grob, ne? ich bin ein bisschen der Feinmotoriker unter den Skateboardern, unter den Skateboard-Zusammenschraubern. Ganz wichtig ist, dass die Achsen du machst das auch in, in der gleichen Fahrtrichtung sind. Nee, nee, die müssen in der gleichen Fahrtrichtung sein. Ne? Die vorne muss so und die hintere so. Was denn? So, die Schrauben kommen natürlich hier von oben rein. Ist ja ganz logisch. Hier ist ja das grip tape ja. So, jetzt kommen die Achsen dran. Wie gesagt, immer in Fahrtrichtung montieren. Und na, am besten, man nimmt immer richtig lange Schrauben, wie ihr hier seht. Weil die kosten ja gleich viel, also deshalb hast du mehr Material fürs gleiche Geld. Das ist mega logisch. Und mit diesen Skate-Tools, das ist immer so eine Sache, das reicht, wenn man das einmal so leicht anzieht. So, die Seite. Sowieso lieber ausziehen. Äh, immer in Fahrtrichtung, ja, so. So, die auch noch dran hier. Und kurz. Naja. So einmal hier dran geschraubt, da greift. Hier noch eine. Da schon mal aufmachen hier. So jetzt haben wir schon mal die Achsen ans Brett montiert. Der Teil oben ist wichtig, dass auch diese verkackte Grafik nicht sieht. ja schon mal aufmachen. Scheiße, ich werde da alles runterlegen. <lacht> Weiter geht's. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Während Tobi die Lager richtig ist immer wichtig. Man könnte richtig fest draufhauen, auch gerne auf diesen Ring da. Ja, genau, so, ja. Da kann man richtig fest, da müsst ihr nicht so auf Saft oder so. Man kann das passieren. Lager, die halten so einiges aus wichtig ist keine so Billow No-Name, Quatsch, Kackrollen. Zu denen wichtig ist eine Markenrolle zu geben, so was zum Beispiel. Das ist wichtig, Anti-Flat-Spot, alles, sind unkaputtbar hier Das reicht auch jetzt, ist ja gut, ist ja gut. Wenn ihr die Lager montiert habt, kommen die einfach hier so drauf gesteckt. Also diese Ringe hier ist auch unnötiger Ballast, kann einfach weg, ist totaler Quatsch, braucht kein Mensch. Ja, hier so drauf. Ja. Ja. Die Muttern hier, da ist ganz wichtig, dass dieser Plastikring nach innen kommt. Es ist ein bisschen schwer, das dann aufzudrehen, aber mit ein bisschen Übung, jahrelanger Übung, kriegt man das schon hin, ne? dass das, dass sie, ne? so muss das montiert sein, dass der Plastikteil nach innen geht. Hier gibt es auch keine Schletspots. So. das ist eigentlich schon fertig. So. Das ist eine Rolle, verlustig lustig. Ist das hier unter dem Friesen? Nee. So. Also jetzt geht's weiter, oder was? Ja, okay. So, also, da haben wir das jetzt richtig montiert, Wie ihr seht. Geile Planke. Bin ich fett. der ist richtig montiert, dann könnt ihr loslegen. Drop that table! Drop that table! Drop that table!